Ich freue mich, diesen wunderbar gefüllten Saal zu sehen und den letzten ähm, Lightning Talk heute zu halten. Ähm, es gehört irgendwie dazu, ein kleiner Talk zu Flutter. Ich bin The One with the Braid und ich versuche euch heute nahezubringen, weshalb Flutter toll ist und weshalb ich Flutter gerne mag. Äh, ja, was ist Flutter? Flutter ist ein sogenanntes Software Development Kit. Das heißt, es ist nichts anderes als ein Satz an Dingen, mit denen ihr schöne Software entwickeln könnt. Ähm, Kleiner Abstract von dem Talk. Äh, ich werde einmal so eine kleine Einführung in Flutter und die Programmiersprache Dart, die dazu verwendet wird, geben. Ähm, danach schauen wir uns an, wie ihr Flutter für einfach, installieren könnt. Und danach schauen wir uns noch mal an, wie Flutter aufgebaut ist und zu guter Letzt schauen wir uns an, was äh, so eine kleine Besonderheiten, äh, was es da so gibt. Ähm, ja, das wird jetzt natürlich potthässlich dargestellt irgendwie. Da kann ich jetzt nichts für. Ähm, das wäre jetzt ein Dart-Programm und eigentlich sollte es schön, schön aussehen. Ähm, Dart ist relativ ähnlich wie viele andere Programmiersprachen. Es ist etwas äh, von Visual C äh, inspiriert. Es hat zwei Arten von Zahlen, Ins und Doubles. Ähm, Strings sind relativ einfach deklarierbar, ohne Unterschied äh, mit doppelten Anführungszeichen und einfachen Anführungszeichen. Äh, Mehrzeilige Strings sind direkt integriert, müssen nicht äh, mit Backslash N escaped werden äh, und können einfach durch dreifache Anführungszeichen äh, deklariert werden. Ähm, da ist eine moderne Sprache, das heißt, es werden... Arrow Functions angeboten. Das heißt, ich muss mir die Funktionen nicht alle rausschreiben, sondern ich kann sie direkt inline deklarieren. Das ist jetzt beispielsweise etwas alter Dart Code. Dart ist seit Version 2.12 null safe. Das heißt, ich weiß auch, ob etwas kaputt geht bei mir oder nicht und Typisierung kann wunderbar automatisch geschehen. Das macht die Sprache total Anfänger*innenfreundlich, ähm, ja und das ist der Grund, weshalb Flutter selbst eben auch total Anfänger*innenfreundlich ist. Ähm, installiert für die Leute, die sich hier auf einem Hackathon rumtreiben, lässt sich das ganz einfach mit Git tun. Ihr müsst einfach das Git-Repository von Flutter klonen, danach einmal eure Umgebungsvariable anpassen, dass Flutter, äh, dass genau der Pfad zu Flutter da eben drin ist. Ansonsten die großen IDEs wie IntelliJ, IDEA bzw. Android Studio und Visual Studio Code, die bieten Flutter Plugins an, mit denen ihr euch den Spaß sparen könnt. Ähm, ja, Was ist denn Flutter selbst? Wir haben Flutter, das ist das Framework, das ist dieses Software Development Kit, was so toll ist. Und mit dem könnt ihr, das ist das, was ihr so seht, wenn ihr damit arbeitet, ist total angenehm zu verwenden. Da gibt es... Widgets, was das ist, werden wir uns gleich anschauen. Und darunter ist quasi das, mit dem wir alles nichts zu tun haben. Und das, was wir uns eben mit Flutter einsparen. Also wo wir uns anschauen müssten, wie ich Sachen jetzt rendere, wie Dinge angezeigt werden, ähm, wie ich irgendwelches Multithreading aufsetze oder so oder noch ganz schlimmer, äh, eben direkt Hardware nahe Low Level Programmierung. Das ist etwas, was für Anfänger einfach nicht geeignet ist. Und dementsprechend spart uns Flutter den Teil weg. Und wir müssen uns nur um das einfachste, nämlich um das oberste, das, was wir tatsächlich sehen wollen, kümmern. Genau. Was können wir mit äh, Flutter? machen, beziehungsweise was sind Vorteile gegenüber anderen häufig verwendeten Frameworks, zum Beispiel React, beziehungsweise dem Pendant React Native äh, Mobil apps ähm, Flutter basiert nicht auf JavaScript und das hebt es von vielen anderen Frameworks ab. JavaScript hat eindeutig ähm, ein Existenzrecht, allerdings hat es die Eigenschaft zum Beispiel auf Mobilgeräten, dass Apps häufig sehr viel langsamer sind, wenn sie in JavaScript geschrieben sind, da JavaScript erst interpretiert werden muss und eine Browser Engine dahinter sehr schwerwiegig ist und Flutter produziert dagegen native Apps, die eben dementsprechend performanter sind. Was auch sehr schön an Flutter ist, es bietet wahnsinnig viele vordefinierte äh, Widgets, nennt sich das, die euch, es euch erlauben, total einfach, schnell schöne Apps zu erstellen. Ähm, ihr braucht euch nicht darum kümmern, dass die App einmal für iOS entwickelt wird, einmal für Android und dann noch die Webversion, weiß ich nicht was. Das macht Flutter für euch alles automatisiert äh, und sieht eben auf allen Plattformen prinzipiell gleich aus, aber passt sich dem der User Experience der einzelnen Plattformen an und das ist etwas, was es sehr genial macht. Und eben weil nativer Code rauskommt, beziehungsweise wenn ihr es als Webseite kompiliert, JavaScript, äh, habt ihr keinen Performanceverlust im Vergleich zu nativer Entwicklung, beziehungsweise fast keinen Performanceverlust. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort Widget erwähnt. Was sind Widgets? Widgets sind quasi einfach erstmal Dart-Objekte. Die lassen sich verschachteln, wie ihr es aus HTML kennt, wie es aus XML-Dateien von zum Beispiel ähm, Android oder ios entwicklungen kennt oder Qt-Entwicklung. Ähm, aber es ist eben nicht ausgelagert in irgendein anderes Format, sondern Widgets sind eben direkt Dart-Klassen. Das hat einen ganz einfachen Vorteil. Ihr könnt sie total einfach wiederverwenden. Ihr, müsst, ihr habt sie nicht aufgeteilt in verschiedene Sachen. Ihr könnt es direkt sehen, total einfach bearbeiten. Und davon gibt es zwei große Arten von Widgets. Sogenannte Stateless Widgets und sogenannte Stateful Widgets. Stateless Widgets werden quasi einmal erstellt, werden einmal initialisiert, kriegen irgendwelche Daten und dann werden sie angezeigt. Und wenn sich irgendwas in dem Widget, was da drüber ist, also zum Beispiel, wenn wir in HTML denken, das Main Element, wenn da sich was ändert und das enthält einen Text, dann wird der Text einfach neu, neu gemacht. Ähm, Stateful Widgets werden nicht einfach neu gemacht. Stateful Widgets haben, wie der Name äh, indikiert, die haben eben einen Status, die haben einen Zustand, in dem sie sich befinden und der ändert sich nicht so einfach. Das heißt, damit könnt ihr ganz einfach irgendwie Dinge verändern, äh, auf Eingaben reagieren. Ein Beispiel wäre da die ganze App, äh, irgendeine eine sich aufklappende Box oder so. Das sind Stateful Widgets, weil die verändern sich. Denen wird gesagt, jetzt bist du größer, jetzt bist du kleiner oder so. Das ist eben. Äh, die Idee von Stateful widgets und die Unterscheidung zwischen diesen beiden Widget-Typen erlaubt es eben, dass, wenn sich etwas auf dem Bildschirm ändert, wirklich nur das Neue gerendert wird, was sich auch geändert hat, was eben die Performance sehr stark verbessert. Ähm, ja, jetzt wollte ich eigentlich ein Code-Sample öffnen. Ich habe nur leider gerade keins, äh, deshalb versuche ich mit einem sehr schönen, kleinen hässlichen äh, Code-Sample, was hier auch reingecodet ist, das äh, zu erklären. Das ist eine Flutter App. Das ist so ziemlich die kürzeste und wie dieser Text äh, verdeutlichen wird, hässlichste App, die ihr je gesehen haben werdet. Ähm, es ist prinzipiell total einfach. Ihr erstellt eine Dart-Datei, in der eine Main-Funktion steht. Und da müsst ihr einfach das Kommando Run App ausführen. Und dann ab dann alles, was in Run Apps ist, sind Widgets. Äh, und da könnt ihr ganz kreativ sein. Material App erstellt euch eine App, die zum Beispiel aussieht, wie ihr es von Android gewöhnt, gewohnt seid. Und dann, was der Home ist, ist das, was letztendlich da drin zu sehen ist. Normalerweise ist da ein sogenanntes Scaffold Widget drin, was eben quasi so diesen, dieses große ganze Aussehen von einer Android-App ab abbildet. Ein bisschen größeres Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt hier einigermaßen zu erkennen, das ist ein Stateless Widget. Ihr werdet in Flutter, wenn ihr sauberen Code schreibt, immer selbst kleine Komponenten definieren, also nicht mit den vorgefertigten Arbeiten, sondern zum Beispiel ein kleines, ein kleinen Komponenten. Ich sehe übrigens gerade, das ist etwas veralteter Dart -Code. Denkt euch diese Ads weg. Die gibt es nicht mehr, steht ohne Ads inzwischen. Genau, diese kleinen Komponenten werdet ihr euch umdefinieren, damit ihr eben weniger Arbeit beim Erstellen von Sachen habt, damit ihr kürzere Dateien habt. Hier wird jetzt zum Beispiel ein Widgets erstellt, das bestimmte Eigenschaften hat. Das hat irgendwie einen Score, eine ID und einen Timestamp, die es bekommt und letztendlich macht es dann damit was. Das spart euch durch, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr das von der API lest, müsst ihr nicht den Teil, der da unten steht, selbst Irgendwo anzeigen, sondern das, ihr erstellt dann letztendlich nur noch eins von diesen Widgets. Und weil das Widget selbst nichts macht, außer irgendwas anzeigen, ist es ein Stateless Widget. Was soll das auch speichern in einem Zustand? Es hat keines. Es ist einfach da. Dahingegen gibt es das State Full Widget. Ich habe das jetzt etwas abgekürzt, weil es eigentlich aus zwei Teilen besteht. Das ist jetzt quasi der relevante. Das ist der Zustand. Da gibt es einmal einen sehr wichtigen Teil, den Init State. Das ist quasi das, was wenn das Widget erstellt wird, erstmal geladen wird. Äh, da wird jetzt irgendwas, ja, da wird erstmal das Super, äh, also von, dem, ähm, von der Klasse State wird das äh, Init-State aufgeladen und da könnten wir jetzt noch tolle Dinge reinpacken, wie zum Beispiel lade irgendwelche tollen Dinge vom Server oder sag mir, dass ich Hörner mag. Ähm, genau. Dann gibt es einen wichtigen Teil, das ist die build -Methode. da steht drin, was das Widget, wie das aussieht und da stehen eben auch so schöne Dinge drin, die abhängig sind, zum Beispiel von dieser Variable. Das wird einfach während des Bilden, also während des Renderings des Widgets wird geprüft, wie diese Variable ist und die wird eben an anderer Stelle geändert. Und wenn ich, soweit ich die ändere und dann das ganz prominente und ganz wichtige Statement set state aufrufe, ist das Widget geändert und es wird eben das angezeigt, was ich dann geändert habe, aber es wird nicht die ganze App irgendwie neu gerendert oder viel gemacht. Es wird wirklich einfach nur das kleine Widget, was ich gerade wirklich ändere, wird neu gerechnet. Ähm, ja, wenn ihr mehr Informationen zu äh, Flutter haben wollt, gibt es äh, verschiedene Internetseiten, die sehr empfehlenswert sind. Flutterx.com gibt es verschiedene Tutorials, sehr anfängerinnenfreundlich. Äh, unter api.flutter.dev seht ihr, was Flutter alles bietet. Ganz schön praktisch als API Referenz. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Widget-Katalog. Da sind alle offiziell von Flutter verfügbaren ähm, Widgets indexiert unter flutter.dev slash docs. Und letztendlich, falls ihr keine Lust habt, habt, Flutter zu installieren, sondern einfach nur mal rumspielen wird, wollt, gibt es das dartpad.dev. Da könnt ihr eben einfach online Dartcode und Fluttercode im Browser schreiben und das, ihr seht sofort, was ihr da tut. Ähm, könnt ihr gerne gleich mal... Herumspielen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, die Slides sind unter CC by SA 3.0 verfügbar.